Du bist ja noch ja. da! Ja natürlich bin ich noch da! Du müssen jetzt beide Happy rausbumsen! Boah. Okay, oh, so das war aber wild. Wir müssen uns rächen. Oh, das war verbremst. Das war verbremst, mein Freund. Das war verbremst, mein Freund. Das war verbremst, mein Freund. Freund Tam brennt Tam brennt Tam brennt Wenn du glaubst, das geht Wenn du glaubst, das passt Wenn du meinst, ich kanns, Dein Sportwägen denkt das nicht Du hast anschein' vergessen die Bremse noch zu testen und darum sage ich dir, Dank. macht bling bling mehr war heute auch nicht für dich drin doch eins hast du vergessen dich auf Blödheit noch zu testen und deshalb sage ich dir Das war geil. Applaus an mich. Das, das war, war eine 1.8 Performance. Wie fucking oh, awesome ist das bitte? Das war richtig bitte? gut geschnitten. Oh. Holy shit, Junge. Das war mega. Wir brauchen nur einen Satz, um einen Song draus zu machen. Wie geil ist das bitte?